Ist es gut für Sie, berechtigt sauer zu sein? Was meine ich damit? Nehmen wir an, Ihr Partner war gestern wieder mal unmöglich. Und heute wird der lang geplante Ausflug stattfinden. Sie sagen sich, ich bin immer noch so wütend, da sehe ich überhaupt nicht ein, so zu tun, als ob alles okay sei. In anderen Worten, Sie stapfen lustlos neben Ihrem Partner her. In einer wunderbaren Landschaft. Klar! Sagen Sie, ich bin einfach noch so sauer, dass es mir nicht möglich ist, den Ärger von gestern zu vergessen. Ja, das ist sicherlich schwer. Aber versuchen Sie es überhaupt. Es kann sein, dass die schlimme Erinnerung von gestern in Ihnen immer wieder hochkommt und deshalb Ihnen ein Neustart in der Beziehungsatmosphäre nicht gelingt. Nur, wenn Sie es gar nicht erst versuchen weil Sie ein Recht empfinden, sauer zu sein, dann kann es gut sein, dass Sie wegen eines schlechten Gestern ein mögliches, schönes Heute verschwenden. Also entscheiden Sie. Ich bin so sauer, dass ich nicht bereit bin für einen Neustart in unserer Kommunikation. Dann sollten Sie lieber zu Hause bleiben oder alleine gehen. Aber wenn Sie sich ein mögliches, schönes Erlebnis nicht entgehen lassen wollen, dann müssen Sie sich auch vornehmen, soweit es Ihnen möglich ist, eine positive Ausstrahlung zu versuchen. Egal, wie sehr Sie berechtigt werden, sauer zu sein. Denn Sie bestrafen sonst nicht nur Ihren Partner mit einer sauren Mine, aber mit der Säurenis in Ihnen bestrafen Sie sich selbst noch viel mehr.